Ich zeige dir heute, wie du dich in GatherTown zurechtfindest und was dabei zu beachten ist. Bitte nutzt GatherTown grundsätzlich mit dem PC oder Laptop, da es mit dem Smartphone noch zu Störungen kommen kann. Als Browser sind Chrome oder Firefox geeignet und bereiten bislang wenig Probleme. Du kannst dich mit den Pfeiltasten auf der Tastatur bewegen oder mit den Tasten W, A, S und D. Wenn du auf Objekte stößt, kannst du durch das Betätigen der X-Taste die Aktion starten. Dann öffnet sich zum Beispiel ein Video, eine Website, ein Dokument oder andere spannende Aktionen. Wenn ein oder eine Teilnehmerin in deiner Nähe ist, werdet ihr automatisch miteinander verbunden. Jetzt könnt ihr miteinander sprechen und durchsehen. Deinen Namen und deinen Verein bzw. Status kannst du hier unten bei dem Kasten mit einem einfachen Klick verändern. Darunter ist eine sehr wichtige Funktion zu finden. Sie heißt Reset Position. Hiermit gelangst du zurück in den Eingangsbereich, falls du dich verlaufen hast. Wenn du für andere sichtbar sein möchtest, schaltest du hier unten die Kamera an. Daneben kannst du auch dein Mikrofon verwalten. Es gilt aber weiter. Nur die, die in deinem Umfeld sind oder in einem Private Room, können dich sehen und hören. Auf der linken Seite befindet sich der Chatbereich. Hier kannst du auswählen, ob du eine Nachricht an alle TeilnehmerInnen schicken möchtest, an TeilnehmerInnen in deiner Nähe oder aber auch Privatnachrichten. In den teilnehmerinnen hier kannst du alle anwesenden TeilnehmerInnen sehen und sie auf der Karte orten lassen. Das geht so. Du kannst dich aber auch direkt zu der Person führen lassen. Wenn ihr nun privat miteinander sprechen wollt, gibt es hier sogenannte Private Rooms. Nur die TeilnehmerInnen, die hier sitzen, können sich sehen und hören. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß und gute Gespräche.